Wer weiß, wohin die Reise geht, wer weiß, ob sich wer erhebt und sagt, jetzt ist mal gut, ich hab's kaputt, ich hab genug. Lass sich's nicht mehr herumgewin, sich seine private stehen und inspiriert so die gesamte Nation Menschen suchen einen Führer, den sie wollen und nachahmen können. Niemand kommt darauf, rauf, keiner steht alleine auf, weil sich einfach niemand traut, für seine Meinung zu stehen. Das war gut.